Herzlich Willkommen bei Nintendo Galaxy Deutschland. Im heutigen Video stellen wir euch die 5 besten First-Person-Shooter für die Nintendo Switch vor. Payday 2 bietet mit einer Riesenmenge an Missionen einen sehr soliden Loot-Shooter, der perfekt für Koop-Freunde geeignet ist. Let's do this. Solltet ihr einen Chorpartner zur Hand haben, erwartet euch in Wolfenstein-Janklad ein spaßiger Shooter im Nazi-verseuchten Paris. So, that's where we're going. We can find him together. I may have an assignment, suitable for two Nazi-Killers such as yourself. <lacht> Let's do it, I Bulletstorm ist nichts für schwache Nerven. Dies beweist auch seine Indizierung bis zum Jahr 2017. Fans von brutalen action sollten unbedingt zugreifen. Rivals, reporters. You're saying, Serrano reporters. At least one I know of. Ein Novak. Our drunken thirst for revenge just killed our crew. Gotta get you out of here. Undo some of my mess. We help you get to the evac. You help us get off world. That's the deal. im gegensatz zu Youngblood ist wolfenstein 2 the new colossus eine reine singleplayer erfahrung welche von genre liebhabern unbedingt gespielt werden sollte give up and die step the fuck up werde verdammt, know the terrible and fat you tired let's i got kids on the way and i'll be damned if i'm gonna raise them in a the world run by these Nazi assholes so what's it gonna be? You hillbilly, degenerate moonshiner, Boltifant Towers, goddamn traitors. <lacht> Neben meiner actionreichen Singleplayer-Kampagne bietet das Doom Reboot auch einen enorm spaßigen Multiplayer, welcher für lange Zeit motivieren kann. Those stories, I'm a for your